Ja, hallo erstmal und willkommen zur nächsten äh, zum nächsten Video. Wir gehen heute über das Thema Lehren und Lernen mit Videos. Ähm, und wir gucken uns erstmal vor allem heute in der Folge viele Szenarien und Formate an. Und ähm, in den nächsten Folgen werden wir auch dann überlegen, wie wir das Ganze machen können. Und heute ist es sozusagen die Meta-Folge. Das heißt, heute erklären wir in einem Erklärvideo Erklärvideos. Ich starte mal die Bildschirmpräsentation und zeige euch ein paar Dinge. Genau. Also heute geht es um verschiedene Formate und Szenarien für den Einsatz von Lernvideos. Erstmal allgemein über Formate. Es gibt ganz klassische Erklärvideos, das heißt, jemand erklärt etwas. Eine andere Möglichkeit, Videos zu drehen, die in der Richtung was machen, werden so Interviewsituationen oder eben auch Reaction-Videos. Thema Reaction Videos ist ein, bisschen ein heißes Thema, weil versucht nicht bei YouTube nach Reaction Videos zu gucken, ihr werdet eine Menge finden, was eindeutig nicht für die Lehre geeignet ist. Aber so prinzipiell wird das eben auch eine Möglichkeit, da gehen wir nachher drauf ein. Der erste Punkt, Erklärvideos, den würde ich jetzt erstmal ein bisschen vertiefen wollen, weil das ist eigentlich das Ding, was wir hauptsächlich machen, auch für die Online-Kurse. Das heißt, da gibt es den Klassiker, die Tafelnummer. Ich denke mal, das kennt jeder. Jemand steht vor einer Tafel, erklärt etwas, ob man jetzt direkt vor der Tafel steht, Sachen aufschreibt, erklärt oder man blendet quasi die Tafel dahinter ein, darauf wird erklärt oder man schreibt auf einem Lightboard. Das zeige ich gleich auch nochmal. Prinzipiell das gleiche Setting. Wir schreiben etwas auf und erklären, was wir aufschreiben. Also der gute alte Unterricht in digitaler Version. Ähm, nächste wir halten eine Slideshow. Wir könnten eben auch Screencasts machen dazu. Ein schönes Beispiel sind noch Animationen, die könnten sowohl digital als auch analog stattfinden und ein Talking Head oder ein Interview. Wir gehen mal so in die einzelnen Fälle rein. Hier habe ich ein Beispiel für ein Erklärvideo. Das haben wir aufgenommen bei der, beim ILD, beim Institut Lernleistung in Lübeck. In dem Video möchte ich zeigen, wie man eine Polygonie durchführt und was das Ganze eigentlich mit den Polynomgleichungen zu tun hat. Ähm, wenn ich die abziehe, habe ich eine 1. Ich ziehe den Rest runter. Die 12 geht zweimal durch 6. 2 mal 6 macht 12. Das heißt, wir haben hier genau 0 Rest. Das heißt, hier habe ich mir vorher überlegt, wie baue ich das Setting auf. Ich ähm, erkläre eine, eine, eine Polynomdivision, ähm, habe einen, einen guten Faden dadurch, wie ich das Ganze mache. Das Lightboard an sich ist ein relativ cooles Ding. Es ist im Prinzip eine Spezial-Plexiglasscheibe, weil die sozusagen vom Berechnungsindex noch ein bisschen anders aufgebaut ist. Die wird mit LEDs beleuchtet und ich schreibe im Prinzip mit ähm, Kreidestiften drauf. Das ist sehr cool und wirkt unglaublich toll. Und das äh, Mini-Feature ist, äh, Sie haben hinterher gemeint, das war einer der ersten Rechtshänder auf den Videos, weil ich bin Linkshänder und natürlich wird das Video hinterher einfach gespiegelt. Eine andere Variante, Videos aufzuzeichnen zum Erklären, sind Slideshows und Screencasts. Ähm, ich habe mir kurz überlegt, was, was für ein gutes Beispiel ich da raussuchen kann, aber ähm, ganz ehrlich, ihr seid gerade in der Slideshow, das heißt, ich zeige euch gerade Folien und erkläre was dazu. Das heißt, im Prinzip ist das bereits eine Slideshow und ein Screencast, den wir gerade aufzeichnen. Ähnliches Setting können wir genauso gut vorstellen. Wir nehmen uns einen Bildschirm einfach auf, erklären dazu, nehmen die Tonspur dazu auf. Ob wir die Tonspur getrennt aufnehmen und, und dann zusammenschneiden oder ob wir das Ganze quasi in einem Stück aufnehmen, ist euch überlassen. Ähm, Im Prinzip gibt es da verschiedene Software für, da gucken wir uns auch nochmal später mal an, wie das Ganze funktionieren könnte. Ähm, nächster Punkt wäre Animationen, die könnte man eben analog oder digital machen. Digital bin ich nicht wirklich affin, es gibt viele Software dafür, die ähm, niedrigschwellig funktioniert. Es gibt einige Webanwendungen dafür, da können wir bestimmt mal Nele fragen, ob sie gute Seiten dafür hat. Aber analog ist ein schönes Beispiel. Das kennt man natürlich ganz von Anfang, nämlich bei ganz simpler Legetechnik. Erklärvideos mit Legetechnik. So geht's ganz einfach. Als erstes benötigst du natürlich ein Thema. Deine Ideen hältst du am besten stichpunktartig fest. Und wenn du magst, zeichne und schreibe ein kleines Storyboard. Dann brauchst du Stifte, Papier und eine Schere. Ein kleiner Tipp, achte beim Zeichnen und Ausschneiden darauf, dass die Teile groß genug sind. Für den Dreh benötigst du eine Kamera und ein Mikrofon. Dafür nimmst du am besten dein Tablet oder dein Smartphone. Also im Prinzip sozusagen ein, ein schönes Beispiel: ein Erklärvideo, ein Erklärvideo für Legetechnik in Legetechnik. Ähm, auch das quasi findet nachher nochmal als Link in den Show Notes. Und im Prinzip ähm, gibt es dafür ganz viele Bauanleitungen, wie man das machen kann. Also klar, wir äh, nehmen jetzt ein Smartphone in die Hand, aber die Frage ist, wo legen wir das hin? Ähm, ich habe dazu mal was Schönes gefunden. Das ist vom Medienzentrum Limburg-Weilburg. Hier wird eben auch Trickfilm, Stop-Motion-Film erklärt. Und das Schöne ist, hier unten drunter kommt eben auch also ein paar Beispiele dazu, aber auch eine Bauanleitung für eine Trickbox. Das heißt, die nehmen sich im Prinzip eine große plastik ähm, Schüssel und bauen die quasi auseinander, schneiden die oben ab, damit das Tablet genau reinpasst, die Smartphone draufpasst, machen die Seiten auf und so kann man eben da reingreifen, das Ganze mit, noch, mit Licht noch ausstatten, das heißt, man hat so ein bisschen noch eine schöne Belichtung dazu und es geht relativ einfach. Das also wäre ein schöner, leichter Einstieg, um einfach fix ein paar Erklärvideos zu machen. Ähm, wahrscheinlich könnt ihr auch dazu irgendwelche Boxen aus dem Haushalt verwenden oder es gibt auch Bauanleitungen aus Lego dazu, wo man sozusagen ein Lego-Stativ baut und dann das, das Mikrofon drauflegt. Prinzipiell könnt ihr natürlich auch Legetechnik nutzen, um das Ganze dann irgendwie auch mit Lego-Figuren zu äh, animieren im Prinzip. Das heißt, ihr habt sozusagen eine Art ähm, Spiel, was ihr da durchzieht, eine Art Bühne, die ihr nutzen könnt und dann eben mit Figuren erstatten könnt. Die Möglichkeiten sind da ganz, ganz groß. Eine ganz klassische Situation das ist der Talking Head, das heißt, irgendeine Person erklärt etwas in die Kamera hinein. Eine Möglichkeit wäre natürlich dann äh, zu sagen, okay, äh, die Fragen sind, also klar, der, der Sprechtext ist gut vorbereitet, also ein bisschen wie Nachrichtensendungen, wie wir erzählen etwas in die Kamera. Ähm, ihr braucht dazu natürlich am besten ein Drehbuch, das heißt, was, was soll erklärt werden, das sollte relativ ähm, gut funktionieren. Auch dazu mal ein schönes kleines Beispiel. Nachdem wir uns im ersten Kapitel mit den Begriffen Wissenschaft und Politik beschäftigt haben, geht es nun um politische Institutionen, politische Prozesse, für unterschiedliche Politikfelder. Und man sollte dann zunächst erstmal sagen, dass die Politikwissenschaft aus drei klassischen Teilbereichen besteht. Das ist die vergleichende Regierungslehre, neuerdings auch oft mit dem englischen Begriff Comparative Politics betitelt, die IB und die politische Theorie. Wenn also, ich habe wirklich das Setting. Jemand sitzt dann irgendwo auf, eine, auf einem Sessel, auf einer Couch oder sonst was, ähm, spricht direkt in die Kamera. Äh, man kann das Ganze schön ausleuchten. Im Prinzip ist es das leichteste Setting ist natürlich, ich mache das Ganze zu Hause auf meinem Stuhl, spreche in die Kamera hinein. Ähm, ich kann das Ganze gut vorbereiten. Ich kann das Ganze auch gut schneiden, wenn ich möchte. Beim Schneiden muss ich ein bisschen aufpassen, dass es das nicht zu so hektisch wird. Also, lieber. Wenige Schnitte und dafür ein bisschen kontrollierter oder im Idealfall natürlich so im ersten Rutsch schon gut genug aufgenommen, dass ich damit zufrieden sein kann und einfach rausjage. Ähm, vom Talking Head gar nicht so weit entfernt ist das Interview. Ähm, hier haben wir sozusagen die Fragen, die an die Expertin gestellt wird. Ähm, kann auch sein, dass die Fragen nur eingeblendet werden. Auch da gibt es viele Settings, die man so bei YouTube findet zum Beispiel. Der Interviewpartner, die Interviewpartnerin, die können frei antworten, das heißt im Prinzip ist da die Vorbereitungszeit für, den, für, den, für das Gegenüber wesentlich geringer. Man sollte natürlich vorher vielleicht irgendwie fairerweise die Fragen schon mal geschickt haben, damit derjenige auch weiß, was er wirklich erzählen möchte weil sonst wird das Ganze vielleicht ein bisschen hektisch oder man hat dann plötzlich Aussagen, und man sagt, ja, das kann man so nicht sagen, kann man die Frage nochmal, nochmal aufnehmen. Das heißt, wenn es ein bisschen runder sein soll, am besten vorneweg die Fragen schon mal schicken, damit derjenige auch ein bisschen noch vorbereitet ist. Das könnte man natürlich heute in Corona-Zeiten auch locker irgendwie remote machen. Das heißt, jemand sitzt zu Hause an seinem Rechner, wird interviewt, die Interviewfragen werden aufgezeichnet, jeweils für sich oder entsprechend hier in einem, in einem Meeting entsprechend, entsprechend aufgezeichnet, auf beiden Seiten zum Beispiel. Dann kann man es hinterher auch zusammenschneiden oder man nimmt eben eine Spur davon. Wenn die gut genug ist, dann reicht das ja komplett weg damit. Genau. Auch da mal ein. Ja, Vergleich das zufüllen. war jetzt irgendwie nicht ganz ja. mathematisch schwierig. Aber. Jetzt wollen wir uns also mit dem Zusammenhang Im von und Politik beschäftigen, Wirtschaft, äh, ein wichtiger Politikbereich, der viele Lebensbereiche betrifft. Ja, und in Deutschland haben wir ja, unser Wirtschaftssystem ist ja die sogenannte, die sogenannte soziale Marktwirtschaft. Mhm. Ähm, ja, was ist das eigentlich? Ja, es ist ein schwieriger Begriff. Äh, immer sehr, sehr umstritten. Ähm, das liegt daran, dass eigentlich rechtlich nicht wirklich festgeschrieben ist, was soziale Marktwirtschaft zu bedeuten hat. Also, das Grundgesetz äh, schreibt keine Wirtschaftsverfassung vor, ist natürlich auch nicht äh, neutral. Es gibt verschiedene ähm, Aspekte im Grundgesetz beispielsweise schon äh, Artikel 1, Absatz 1, wo von der äh, Würde des Menschen, die eben unantastbar ist, gesprochen wird, das sagt schon so ein bisschen was über unsere Wirtschaftsverfassung aus. Ähm dann gibt es verschiedene Grundrechte im Grundgesetz, wie Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, die sehr wichtig sind für unser Wirtschaftssystem, Freizügigkeit, Berufsfreiheit, Garantie des Eigentums. Das sind so Aspekte, mit denen Stimmt, sich... Ich zurück, weil ich das Setting so schön fand. Das heißt, hier sitzen sich die beiden quasi so schräg gegenüber in einem relativ leeren Raum. Das ist, reicht ja komplett aus. Also wir müssen jetzt kein großes Setting hier aufbauen mit einer riesen Bühnenbild oder sonst was. Das reicht also komplett aus, irgendwie die Leute irgendwie in einen Raum reinzusetzen, in Corona-Zeiten auf den Abstand zu achten und im Prinzip die beiden frei sprechen zu lassen. Und dann ähm, wäre hier wichtig, also man sieht so ein bisschen klein, sie haben beide halt Mikros dran. Das heißt, hier wäre noch ganz gut, entweder ein gutes Raummikro zu haben oder entsprechend dafür zu sorgen, dass sozusagen die Tonspuren getrennt aufgenommen werden. Ist ein bisschen frickelig, wenn man das machen möchte, ohne das zu können. Das äh, ist ein anderer Level, aber sozusagen ein gutes Raummikrofon würde hier schon ausreichen, solange man sozusagen die Mikrofondisziplin bewahrt, also nicht reinquatscht, denjenigen ausreden lässt, sodass dann das Mikrofon nicht durch die Gegend eiert. Genau. Ein letzter Punkt, zu dem ich leider kein Beispielvideo habe, wäre ein Reaction-Video. Das heißt, wir könnten ein direktes Feedback für Einreichungen geben, das heißt jemand eine Gruppe muss ein Projekt einreichen, einen Vortrag oder sonst was. Wir kriegen als Lehrkraft dieses diese Einreichung und möchten die irgendwie beurteilen. Wir können das Ganze natürlich gerne direkt schreiben. Das heißt aber, wir werden wahrscheinlich groß überlegen, wie wir es machen. Viel schöner und meistens sozusagen ein bisschen menschlicher ist das Reaction-Video oder auch als Audio vielleicht einfacher. Wir lesen das Ding durch, wir gucken uns das Ganze an, wir bewerten dieses Projekt im Prozess. Das heißt, die Leute haben so sofort, sofort eine Möglichkeit zu sagen: Ah, das war gut, das war schlecht, ah, da, das war ein guter Punkt, das hat der schön drauf eingegangen. Wenn wir das hinterher überlegen und sozusagen schreiben, wird das Feedback zwar meistens sehr, sehr auf den Punkt sein, aber so dieses ähm, Rauskehren von den guten Sachen oder, von, oder das Betonen von, von sehr schlecht gelaufenen Sachen läuft meistens nicht so, so schön, so menschelnd. Das heißt, da wäre so die Frage, wie ihr das machen könnt und wollt. Ich finde es meistens sehr schön, wenn so eine Reaktion von, auf, auf irgendwelche Einreichungen irgendwie ein bisschen, ein bisschen persönlicher ist. Wenn ihr das Ganze natürlich wieder irgendwie veröffentlichen wollt, müsst ihr darauf aufpassen. Das heißt, ihr habt hier... Material von Leuten verwendet. Entweder müsst ihr entsprechend vorreinfordern, reinfordern, dass sie da irgendwie euch das übergeben. Welche Lizenzen sind da eigentlich drauf? Ist da irgendwelche Fremdwerke mit drin? Das heißt, hier würde ich sagen, die Veröffentlichung selbst würde ich hier nicht machen. Deswegen, ich habe jetzt nicht groß geguckt, ob ich da Lehrsituationen, Reaction Videos finde, weil im Prinzip, ähm, ich hoffe ein bisschen drauf, dass ich das nicht tue weil es immer ein bisschen schwieriger ist, da wegen den Lizenzen drauf aufzupassen. Das heißt, das könnt ihr natürlich gerne ohne Probleme aufnehmen. Ähm, zum Beispiel, bei euch in den Workspace reinladen, in irgendeine, in irgendeine Cloud reinladen, den Leuten das individuell dann zuschicken und ähm, sozusagen ihr verhindert damit, dass das Ding irgendwo online geht und an die Welt. Genau. Worauf muss ich eigentlich so allgemein achten? Ja, ähm, Prinzipiell, ich muss viel vorplanen, wenn ich so ein Video machen möchte. Also auch das Interview etc. Das heißt, wenn ich jetzt nicht der Interviewpartner selbst bin, der gefragt wird, sollte ich schon Sachen vorplanen. Beispielsweise muss ich ein Drehbuch schreiben. Das heißt, ich muss mir überlegen, was genau will ich erklären? Ich muss einen roten Faden darin reinbauen. Das heißt sozusagen vom Weg zum Ziel kommen. Ich muss gegebenenfalls schon überlegen, wenn ich H5P-Interaktion einbauen möchte, baue ich Pausen ein, zeige ich auf irgendwas? Hier kommt die Frage. Dann möchte ich das vielleicht schon im Video drin haben. Ich muss generell, wenn ich auf Sachen auf, aufpasse, äh, Lizenzen rein, äh, Katze, einbaue, dann muss ich auf die Lizenzen achten. Wenn ich andere Personen mit reinbringe, also das heißt, ich mache ein Interview zum Beispiel, dann muss ich mir die Rechte einholen. Das heißt, ich muss denjenigen äh, entsprechend eine, eine Datenschutzerklärung oder was mit reinreichen. Das muss er mir da schreiben. Das heißt, darf ich ihn überhaupt aufnehmen? Und ich muss noch nicht so berücksichtigen, brauche ich Requisiten, brauche ich einen Tonständer, brauche ich irgendwas zum Hinstellen, brauche ich ein, ein, irgendwas anderes, ähm, Möbelstück, auf das ich eingehen möchte, Nun sollte ich es vielleicht haben. Ähm, ich brauche vielleicht einen Drehort dafür, vielleicht reicht meine Wohnung, vielleicht kann ich aber auch rausgehen an den Spielplatz und da ein Interview aufnehmen zum Beispiel. Oder ich setze mich auf eine Parkbank mit den Leuten und quatsche da mit denen oder vor den Lieblingsbaum in meinem Park. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ähm, Neben dem Drehbuch schreiben muss ich auch den Technikcheck beachten, das heißt, so, womit nehme ich eigentlich auf? Prinzipiell, Smartphone und Tablet reicht eigentlich. Wenn ihr mehr habt, nutzt mehr. Das heißt, eine Spiegelreflex kann auch sehr gute Aufnahmen machen. Das haben wir zum Beispiel beim ELD so gemacht. Ähm, brauche ich ein Stativ? Brauche ich andere Stellmöglichkeiten, um irgendwas aufzuhängen, hinzuhängen? Also so, das Bild hinter mir muss ja auch mal angehangen werden. Ähm, Brauche ich ein externes Mikro? Das wäre immer ganz, ganz praktisch und super. Da reicht es schon ein einfaches Klinkenmikrofon zu nutzen. Das geht auch an, an Smartphones dran. Da habt ihr nämlich schon mal den Ton an der Person und nicht bei euch. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Und ich muss mir überlegen, welche Software ich für Aufnahmen und Schnitt verwenden möchte. Die Aufnahme geht sehr oft auch schon mit den Geräten selbst. Also auch Windows bietet eine Aufnahmemöglichkeit, Apple, Linux etc. Ähm, wenn ich aber auch da getrennte Spuren haben möchte, mehr Möglichkeiten haben, bereits in der Aufnahme zu bearbeiten, dann brauche ich da vielleicht bessere Software. Da kann ich OBS Studio empfehlen. Das werden wir uns noch in den nächsten Folgen angucken. Und die nächste Frage ist, wieso, womit schneide ich das Ganze? Auch da gibt es verschiedene Softwares. Einige Systeme liefern bereits schon was mit. Die sind dann so Grundlagensoftwares. Auch da möchte ich dann so darauf eingehen, dass wir da so Möglichkeiten haben. Ich habe da schon Shotcut für genutzt. Das ist auch eine Open-Source-Software. Die ist da ganz praktisch für. Worauf müsst ihr generell achten? Das Pareto-Prinzip habe ich schon mal erwähnt. 80% der Ergebnisse schafft ihr in 20% des Gesamtaufwandes. Das heißt, ihr könnt eine Menge an Zeit reinstecken. Das wird aber meistens nicht dafür sorgen, dass das ein viel besseres Ergebnis wird. Das heißt, vielleicht reicht es auch schon komplett aus. Und wie Action video einmal aufnehmen und fertig, anstatt dass ihr das irgendwie 20 mal neu aufnehmt. Gerüchteweise. Gibt es viele erste Aufnahmen? Also, auch bei mir gibt es da Videos, wo ich sage, ja, die habe ich in einem Stück aufgenommen, die sehen gut aus. Wie viel Aufnahmen hast du gebraucht? Oh, eine, so fünfmal. Ähm, also, prinzipiell, ähm, irgendwann ist man mit sich selbst auch ein bisschen zufrieden und das reicht eigentlich auch mit aus. Ähm, es gibt auch ein Lernvideo-Canvas, das heißt, da habt ihr auch eine wunderbare Vorlage zu zur Ideensammlung, die möchte ich euch mal kurz zeigen. Genau, das ist sozusagen hier das, sozusagen das Layout, was ihr da verwenden könnt. Das heißt, hier könnt ihr euch ausdrucken. Das ist selber ja unter CC-BY-Lizenz. Da habt ihr sozusagen die Möglichkeit, direkt das Ding, das sozusagen ein Lernvideo zu planen, zu organisieren. Hier habt ihr also wirklich eine gute Vorlage, um euch da durchzuhangeln. Lässt sich gut auch im Klassenraum auslegen, im Lehrerzimmer etc. Das heißt, habt ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ihr habt ein einen Punkteplan, den ihr abarbeiten könnt, um ein Lernvideo zu erstellen. Ja, Im Prinzip war das alles. Ihr werdet weitere Lesetipps im Anhang finden. Das heißt, ich habe ganz viele noch äh, Tipps rausgesucht. So allgemein. Ähm, die Präsentation selber könnt ihr gerne weiterverwenden. Die ist freigestellt. Sofern die Inhalte noch nicht fern sind ist die ganze, ganze Präsentation aus CC0. Vielen Dank.